Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten, schön. Meine Töchter führen den Nächtlichen rein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort? Erlkönigstöchter am düsteren Ort. Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau. Es scheinen die alten Weiden so grau.